Zahlreiche Menschen sterben, weil fanatische Psychopathen den Dschihad zu uns bringen. Und sie tun es weiterhin durch die offenen Grenzen, durch den Asylwahnsinn, durch den Missbrauch unserer Gesetze, durch eine verrückte politische Kaste, die auf ihr eigenes Volk vergessen.